Ja, herzlich willkommen zu diesem Video und heute glaube ich, haben wir mal ein ziemlich spannendes Thema dabei und zwar werde ich mal über die Story von so meinem ersten Amazon FBA-Produkt sprechen und vielleicht weiß es ja ein oder andere ja, ich habe wie gesagt Medizin studiert und während des Studiums mich mal links und rechts umgeschaut, was denn sonst noch vielleicht so möglich ist, was man denn sonst vielleicht noch unternehmerisch machen könnte, weil ich sehr, sehr früh schon immer diesen unternehmerischen Freigeist in mir hatte, sage ich mal und dann bin ich auf kurz oder lang auf Amazon FBA gestoßen und fand das Ganze für mich eigentlich ziemlich faszinierend, weil es darum geht, wirklich sich was Eigens aufzubauen, eine eigene Physische Produktmarke auch aufzubauen, wo man natürlich auch was anfassen kann, dieses Gefühl, etwas zu ähm, bestellen, zu importieren und in großen Stückzahlen dann auch damals sogar noch zu mir nach Hause zu holen, war schon äh, in meine Gedanken an sich ziemlich spannend und dann noch umso schöner, als dann die ersten Kartons wirklich mal zu Hause auch ankamen. Weil beim ersten Produkt ging es um sogenannte Silikon-Schröpfgläser. Das ist letztendlich ähm, ja, vielleicht so ein hohes äh, kleines Silikonglas sozusagen, was man sich auf die Haut drauflegen kann mit einem Unterdruck wird dann sozusagen die Haut einmal angezogen und es hat mehrere medizinische Vorteile. Ist sehr sehr äh, häufig in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet worden. Und an sich war wirklich äh, ja für mich damals so der Punkt, okay, wie habe ich äh, damit auch überhaupt gestartet, wie habe ich angefangen. Also das Erste, was ich natürlich gemacht habe, als ich mich dann neben dem Studium mehr mit dem Thema Amazon FBA auseinandergesetzt habe, war natürlich die Produktrecherche. Das heißt, ich habe mir überlegt, okay, welche Art von Produkt könnte ich verkaufen und bin eigentlich erstmal tagelang durch Amazon gestöbert, habe geschaut, okay, ähm, wie finde ich mich hier zurecht, was ähm, für Kategorien, Unterkategorien gibt es und ich persönlich hatte zu diesem Produkt überhaupt gar keinen Bezug oder sowas. Also, es war letztendlich ähm, vielleicht ein bisschen naheliegend wegen ähm, Medizinstudium und äh, traditionelle chinesische Medizin, aber ehrlicherweise hatte ich da ähm, überhaupt keine, keine Beziehung zu, habe es selber vorher gar nicht gekannt, niemals selber benutzt und habe dann aber gesehen, okay, das sind zwei einfach ähm, ja, relativ kleine ähm, Artikel, die für mich damals ähm, ganz ganz interessant aussah, weil der Markt oder die Nische auch relativ langweilig war eigentlich. Also das war jetzt nicht extrem viel Umsatzpotenzial da, sondern vielleicht so, 10.000 bis 13.000 Euro Umsatz hat der beste da gemacht und dann gab es zwei, drei von denen und die waren alle irgendwie relativ unteroptimiert und ich dachte mir schon, okay, das kriege ich bestimmt, wenn ich da auch Herz, Herzblut reinstecke, auf jeden Fall besser hin. Und habe dann auch wirklich jeden Prozessschritt wirklich mit sehr, sehr viel Leidenschaft ähm, ja, durchlebt und im ersten Schritt dann gesagt, okay, das ist mein Produkt und mit dem Produkt möchte ich jetzt dann auch wirklich die nächsten Schritte gehen, weil ich hatte eine Liste mit x Produkten, wo ich mal immer wieder drauf geschaut habe und dann ein bisschen mit ein paar Produkten geliebäugelt habe, aber für mich dann irgendwann auch den Entschluss getroffen, hey, okay, mit dem Produkt, mit dem fange ich jetzt auch einfach mal an und gehe den nächsten Schritt. Und für mich ging es dann darum, erstmal zu schauen, okay, wie kann ich dieses Produkt denn auch ein bisschen besser machen als die Konkurrenz? Also du musst dir vorstellen, einfach zwei so Gläser, ein größeres und ein bisschen kleineres. Da habe ich geschaut, okay, wie kann ich das Ganze irgendwie hochwertig anbieten, weil ich auch sozusagen von vorne reingeschaut habe, wie sieht das Ganze im Endeffekt auf Amazon auch aus? Wenn ich jetzt einfach nur zwei dieser Gläser habe, wie alle anderen auch, dann werde ich mich nicht wirklich sehr, sehr von der Konkurrenz absetzen können. Können. Auch nicht vielleicht nur mit besseren Bildern. Und deswegen habe ich dann geschaut, okay, was kann ich machen? Und ich hatte wirklich 0,0 Ahnung von dem Thema vorher, habe mich dann eingelesen, habe mich dann ähm, Blogbeiträge angeschaut, habe mir dann wirklich selber das Ganze bestellt, auch mal geschaut, wie es funktioniert, was klappt irgendwie gut, was klappt nicht so gut. Und dann äh, damals noch ein 16-seitiges E-Book wirklich selber geschrieben. Also das war wirklich selber mit ähm, einem Apple-Tool, was glaube ich iBook Author oder so heißt, ähm, selber geschrieben, selber dann noch... Ähm, damals äh, auf Fiverr kleine Designs anfertigen lassen, in welcher Richtung man diese Schröpfmassage durchführt etc. Und das dann ähm, ja, einmal verfasst und gesagt, okay, das ist wirklich der Benefit, den ich auch hier mitgebe, weil kein anderer das hatte. Damals ähm, hatten generell Produkte noch keine wirklichen Add-ons, also wie jetzt E-Books oder irgendwelche Flyer oder was auch immer. Das war wirklich ein E-Book, was ich mitgegeben habe. Und das Ganze sollte natürlich das Produkt von der Konkurrenz auch absetzen, weil erstens wurde da drin generell erklärt, was das Ganze überhaupt ist. Der eine oder andere, der auf Amazon nach dem Produkt nämlich sucht, der kennt die Schröpfgläser vielleicht, aber weiß nicht genau, was ist es jetzt wirklich, wie funktioniert das, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wann sollte man es eventuell auch eher vermeiden. Und genau das alles wurde auch wirklich dann in diesem E-Book letztendlich niedergeschrieben und auch natürlich so mit angepriesen. Und dazu habe ich mir dann noch überlegt, okay, wie kann ich dieses E-Book denn auch den, dem Kunden vermitteln? Und da hatte ich letztendlich zwei Möglichkeiten, weil ich definitiv auf Nummer sicher gehen wollte, weil ich mir schon gedacht habe, okay, wenn der Kunde ein E-Book kauft aber das, oder das E-Book mitkauft, es aber dann nicht bekommt, es vielleicht suboptimal sein würde. Und aus dem Grunde haben wir dann überlegt, dass wir letztendlich oder ich damals, dass ich letztendlich ein kleines Kärtchen auf der einen Seite mit reinlegen würde, wo dann ein QR Code drauf ist, wo der Kunde dann einfach das Ganze scannen kann und direkt einmal ein Dokument sich öffnet, wo dann das E-Book einfach für ihn runterzuladen ist. Und das wäre die eine Möglichkeit. Dennoch wollte ich aber auch auf Nummer sicher gehen und habe dem Kunden dann noch einmal eine Mail mitgeschickt nach seiner Kaufbestätigung. Also in der Rechnung sozusagen mit drin war dann einfach noch der Link zu dem E-Book Download auch, weil es ja schon mal sein kann, dass ein Kunde es kauft. Dann eventuell die Karte rausnimmt oder die Karte beim Einpacken wieder verliert, es zurückschickt und in der nächste Kunde sich dann beschwert. Deswegen wollte ich hier auch nochmal sicher gehen. Das war dann auch wirklich alles äh, so weit, so gut. Und für mich klang es natürlich logisch, weil es einmaliger Aufwand ist. Es war viel Aufwand für dieses eine ähm, kleine E-Book oder Büchlein. Und dann hatte ich aber danach bei jedem Verkauf, bei jedem mal dazugeben, natürlich war keine weiteren Kosten mehr damit. Das E-Book war nicht die eine war nicht das, das einzige, sondern ich hatte noch einen kleinen äh, Seidensäckchen dazugegeben mit einem Logo drauf, was auf der einen Seite praktisch war für den Transport natürlich, klar, aber mir ging es eigentlich mehr darum, dass auf dem Startbild auch noch wirklich deutlich mehr zu sehen ist. Weil dann haben wir diesen schönen schwarzen Sandbeutel. Der Seidenbeutel, Samt war es genau, und die beiden ähm, Schröpfbläser dazu und das sah dann wirklich ähm, ja, auf dem ersten Blick auch äh, deutlich einladender aus, als es bei der Konkurrenz der Fall war. Und dann hatte ich für mich das Ganze überlegt, okay, das wären die Punkte, die ich gerne machen würde und bin dann damit auch auf hersteller such gegangen, habe dann auch ähm, einige Hersteller gefunden, weil es ja auch kein komplexes Produkt ist, mir erstmal ähm, alle möglichen Farben und Formen schicken lassen. Das Ganze hat natürlich mit äh, Family und Friends ausgetestet, an irgendwelche Freunde damals noch geschickt und geschaut, hey, wie findest du das Ganze und dann äh, natürlich auch sehr kuriose Antworten da zurückbekommen von diesen kleinen Silikon- äh sage ich mal. Aber im Endeffekt habe ich mich dann auch für zwei Farben entschieden. Einmal für blau und einmal für rosa, um direkt auch, ähm, ja, sowohl diese neutralere äh, Zielgruppe als auch die äh, weibliche Zielgruppe damit abzuholen. Und das Ganze ging dann eigentlich relativ äh, reibungslos mit dem Hersteller auch, weil natürlich simples Produkt war relativ günstig im Einkauf. Um die, ich glaube, 1,80 Dollar oder sowas alles und für den Verkauf bei 12 oder 11 bis 13 Euro habe ich immer getestet mit dem Preis. Also von der Einkaufs-zu-Verkaufs-Ratio da schon ziemlich attraktiv auch. Und das Ganze war natürlich von Vorteil, weil es per Flugzeug importiert werden konnte. Das heißt nicht, dass jedes Produkt per Flugzeug importiert werden musste ähm, oder muss generell noch. In den meisten Fällen lohnt sich das Schiff eigentlich deutlich mehr, aber weil es eh so klein war, hat es ähm, auf jeden Fall Sinn ergeben, das Ganze dann auch nach Deutschland ähm, schicken zu lassen, also mit dem Flugzeug schicken zu lassen. Und das war sozusagen dieser Herstellungsprozess da selber erstmal. Dann habe ich natürlich überlegt, okay, das ist mein erstes Produkt. Ich möchte das wirklich perfekt machen. Ich habe mir geschaut, okay, wie kann ich denn jetzt das Ganze wirklich ideal auch darstellen? Und damals wusste ich nicht, dass es Themen gibt, wie Stockfotos, die man sich runterladen kann, wo man dann auch ja, einfach per Photoshop das Ganze in Bilder einfügen lassen kann. Nein, ich wollte es wirklich perfekt haben und habe dann in Köln damals nach Spas geschaut und schaut, okay, welchen Spa-Bereich kann ich denn nehmen? Hat er dann zwei Freunde von mir oder einen Freund eine Freundin genommen, die dann sozusagen da einmal als Model spielen und dann letztendlich in dieses Spa gemietet für, ich glaube, 50, 60 Euro die Stunde, also es war ein äh, Einzelspar, das war eigentlich ganz ganz praktisch und ein Fotografen, sogar noch extra gebucht, der dann diese Fotos, wirklich die live am Körper shootet, was man heute natürlich ganz, ganz anders machen würde oder damals hätte ich es auch schon anders machen können, aber ich wusste es einfach nicht besser und habe dann wirklich einen Fotografen gehabt, zwei Models und einen äh, kleinen spa um dann wirklich in diesem ähm, traditionell chinesischen Ambiente letztendlich auch die Produktfotos erschießen zu können und im Endeffekt sind die auch super gut geworden, klar, ich hätte mir jetzt aber ähm, extra viel Zeit äh, nerven und auch Geld sparen können, wenn ich es einfach über einen ähm, ja, normalen Fotografen gemacht hätte, der das Ganze dann auch letztendlich mit Photoshop einsetzt, die richtigen äh, Models einfach einfügt etc. Das kann man ähm, zur heutigen Zeit auf jeden Fall deutlich besser machen. Aber nichtsdestotrotz sind wirklich super gute Fotos geworden. Und dann ging es darum, wirklich jetzt einmal live zu gehen und um das Ganze auch wirklich zu launchen. Ich hatte alles vorbereitet, hatte super Texte, wirklich hatte ähm, extrem gute Bilder, hatte ein gutes Produkt, auch was deutlich besser war. Aber ich wusste gar nicht, wie man dieses Produkt denn überhaupt nennt. Das war letztendlich das Problem, zu schauen, okay, wie heißt das Ganze? Ich habe es immer für mich Silikonschröpfen genannt, aber es war gar nicht der Suchbegriff Silikonschröpfen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich stelle es online, ich äh, gebe letztendlich ähm, Geld für PPC aus und ich launche das ganze Produkt unter dem Keyword, so wie ich es immer genannt habe, Silikonschröpfen. Ich dachte, dass nur weil ich es so nenne, natürlich andere vielleicht auch das Ganze so nennen würden, weil was gibt sonst noch, ja, vielleicht Schöpfgläser, aber das sind ja keine Schöpfgläser, sondern es ist ja aus Silikon. Und die ersten Tage und Tage und Tage passierte da irgendwie nichts. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe eigentlich alles in meiner Macht stehende perfekt gemacht. Meines Wissens noch, ich habe super Bilder, super Text etc. Aber ich komme irgendwie ähm, unter dem Keyword Silikonschröpfen, auf das ich letztendlich damals auch ranken wollte, war ich auch oben. Aber ich mache irgendwie trotzdem nicht so viele Verkäufe wie die Konkurrenz. Und habe mich dann wirklich immer mehr in das Thema, okay, PPC, Marketing auf Amazon eingelesen oder auch ein studiert ehrlicherweise. Und dann gesehen, okay, letztendlich war das die falsche Herangehensweise. Ich musste auf ganz anderen Keywords vielleicht auch launchen. Und als ich die richtigen Keywords wirklich im Detail herausgefunden habe, dann äh, wurde ich auch unter den Keywords oben angezeigt. Und dann kamen auch ordentlich viele Verkäufe rein. Und das Produkt ähm, hat seitdem, also auch seit 2017, hat das letztendlich ähm, relativ schnell dann auch die 10.000, 15.000 Euro Umsatzmarke geknackt. Der Markt selber ist ähm, nicht wirklich weiter gewachsen, aber seit 2017 bis jetzt immer noch läuft es konstant gut und macht eigentlich jeden Monat ungefähr irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro, weil das sozusagen das Marktlimit ist und ist da eigentlich definitiv der Bestseller im Markt mittlerweile. Ähm, ich glaube jetzt schon auch über 1.000 Bewertungen. Ich habe das äh, Produkt oder das, äh, das Unternehmen letztes Jahr auch verkauft, deswegen das ist jetzt äh, irrelevant dafür, aber in die, über diesen Zeitraum hinweg läuft es immer weiter und äh, auch immer weiter und wird wahrscheinlich auch in den nächsten paar Jahre weiterlaufen, weil es immer noch das beste Produkt in der Nische ist und jetzt schon noch über 1000 Bewertungen hat und dann, oder um die 1000 Bewertungen hat und an sich auch immer mehr Bewertungen generieren würde. Aber das war für mich sozusagen der Hauptpunkt, da auch wirklich zu sehen, okay, der Fokus muss definitiv auf PPC und Marketing auf Amazon liegen, weil du kannst den Rest so gut wie möglich machen, wenn das nicht passt, dann bringt sie im Endeffekt trotzdem nichts. Und an sich war äh, das wieder das Haupt-Learning, was ich rausgezogen habe. Und dann nach ungefähr so drei, vier, fünf, sechs Monaten danach, um den Zeitpunkt, hatte ich eine Meldung von Amazon einmal bekommen, dass jemand einen Richtlinienverstoß von dem Produkt gemeldet hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, was für ein Richtlinienverstoß? Ich habe doch meines Wissens nach damals alles richtig gemacht. Und dann gesehen, okay, auf einigen Produkten hatte der chinesische Hersteller nicht den Vertriebshinweis hinten mit drauf geklebt. Also das ähm, Produkt war noch in diesem Samtbeutel und um das, um den Samt, Samtbeutel drumherum war noch eine Plastikverpackung. Und auf dieser Plastikverpackung müsste eigentlich überall immer dann ein ähm, Vertriebshinweis ähm, draufkleben. In der Quality Inspection ist es nicht aufgefallen. Aber dann habe ich mir gesagt, okay, ich lasse jetzt all diese Artikel einmal zu mir nach Hause wirklich schicken. es waren vielleicht zu dem Zeitpunkt im Lager 700, 800 Stück. Habe mir dann eigene Sticker geholt und jedes einzelne Produkt selber nochmal bestickert, dass ich auch nochmal sicher gehen kann, dass wirklich auf jedem Produkt dieser Vertriebshinweis drauf war. Und das war, war für mich auch das Lernen. Das ist definitiv, wenn es jetzt keine klare Pappverpackung gibt, wo dann der ähm, Vertriebshinweis, also Adresse, Straße, Firma etc., letztendlich nicht hinten sowieso drauf sein muss, ich das nochmal doppelt und einfach gegenchecke, dass auf jeden Fall in der Quality Inspection nur auch darauf geachtet wird, dass der Vertriebshinweis wirklich dann auch auf dem Produkt in irgendeiner Art und Weise auch angebracht ist und auch vielleicht nicht auf dem Transportweg etc. da verlo verloren gehen kann. Also nicht jetzt irgendwie als Beiliger kärtchen sondern wirklich als Sticker auf der Verpackung. Und ja, letztendlich waren das sozusagen die Wege damit, als das Produkt dann ähm, auf dem Markt war. Ehrlicherweise habe ich ähm, immer mal wieder den Markt im Auge behalten, geschaut, okay, wie verhält sich die Konkurrenz. Aber von den Konkurrenten hatte keiner letztendlich dann Anzeichen gemacht, irgendwie auch in die Richtung sich zu entwickeln. Bis heute hat keiner davon e hat kein ein E-Book, hat keinen anderen Säckchen mit dabei. Und letztendlich ist das was, was seit 2017, wie gesagt, die letzten Jahre einfach kontinuierlich immer weiter gut läuft. Es ist weder saisonal noch irgendwie ein Winter- und Sommerprodukt, noch ist es irgendwie kurzfristig, weil wie gesagt, das Produkt an sich selber existiert schon seit Tausenden von Jahren. Oder nicht dasselbe, aber das Schröpfen, diese Art des Schröpfens existiert schon extrem lange. Und es sieht auch definitiv nicht danach aus, als würde das in der Art und Weise in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Und deswegen denke ich, das Produkt wird auch noch eine, eine sehr, sehr gute Zukunft haben an sich, aber einfach mal um dir sozusagen da den Gedankengang zu teilen, den ich da durchlaufen habe, mit diesem einen Produkt, wie das Ganze da für mich aussah, ist endlich klar, gab es immer mal wieder hier und da, wie jetzt mit dem Vertriebshinweis die eine oder andere Hürde, aber auch das war dann einfach so, dass ich nach einer Woche oder anderthalb wieder bei Amazon drin war. Und dann ähm, war ich da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und musste mir keine Gedanken machen, dass es dann vielleicht nochmal passiert oder dass ich ähm, immer mal wieder von Amazon irgendwie richtige Verstöße habe. Nee, das war einmal passiert und dann wurde das Problem gelöst und dann war es auch äh, überhaupt kein Problem mehr. So viel eigentlich zu der kleinen Story. Äh, wenn du mehr äh, vielleicht äh, Geschichten oder mehr Einblicke in den Workflow und den Prozess haben möchtest, sag gerne mal Bescheid. Können wir gerne mal öfter darüber sprechen, über das Ganze auch an anderen Produkten ähm, ja, letztendlich einfach mal durch, äh, durchlaufen lassen. Und wenn du sonst irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und dann können wir gerne darüber sprechen. Genau, das war es auch schon. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.